Ähm, ja, in der letzten Folge haben wir hier und da ein paar Nebenquests gemacht. Ich noch mal kurz die wenn manche erkläre und sind ein bisschen mit dem Auto gefahren, haben haben wir noch gemacht, weiß also, ich gar nicht mehr. So, jedenfalls egal, wir sind jetzt hier. Hier ist noch eine Quest mit Yajirobi, das ist glaube ich die letzte Quest, die wir machen müssen, bevor wir weiter vorpreschen können in der Story und ein Krieg steht bevor. Okay. Gut, habe so das Gefühl, wir müssen ja angeln. war nicht, wieso, aber mal gucken. Ja, Jirobi, was willst du? Hey, Robi, hier bist du also. was oh, du bist? Was willst du? Nur damit du es weißt, ich kämpfe nicht gegen Cyborgs. Ich bin nicht hier, um mit dir zu trainieren. Ich wollte nur ein paar Fische fangen. Kein Problem. Also, ich bin ja kein Fighting. Ich könnte dir beim Training helfen, wenn du Lust hättest. Ich habe eine Idee. Lass uns doch herausfinden, wer für uns die meisten Fische fahren kann. und Wegen. klingt das klingt nicht sehr schwierig, klingt gut. Ja, packen wir es an. Machen wir uns ans Angeln. Zielfisch, Riesenkatzenfisch, scharlachroter Katzenfisch. Also, einfach so lange fischen will ich irgendwann Ab also, ja das kann jetzt das kann aber noch nicht alles sein. die Quest hieß ja, die meister Also, da kommt doch noch irgendein Müll nicht noch dazu erledigen muss. ne na komm, ja, sieht irgendwie voll feminin aus, wie Son Goku da so hockt irgendwie, wie so ein Schulmädchen irgendwie. Ich will, dass man und hier im Rock guckt. Ich ja, habe bis jetzt noch nie vermasselt. Ich bin mal ehrlich gesagt wissen, was passiert. So roter Fisch, Blut oder Riesenfisch, aber das ist nicht das, was ich brauche. Aber roter fisch hatte ich noch nicht anscheinend was mir raten ich krieg wahrscheinlich Heizung von den fischen die da verlangt hier du ne? mich hier voll linken wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwie an am ende der welt irgendwo angeln wohl das sieht aus wie ein katzenfisch so ein schnurrbart riesen katzenfisch okay alle recht steht ja. Ja und die Angel ist ein Zauberstab. Ja, da fehlt ein Riesenkatzenfisch und ein scharlach -roter Katzenfisch. Ich glaube, man kann irgendwie nicht so richtig bestimmen, was hier an Land gezogen wird. Es gibt irgendwie so Köder, mit dem man irgendwie so Goldfische hier anlocken kann. Aber ich versuche nach so was gerade jeden Katzenfisch. So, jetzt muss ich nur diesen schwarz-roten Katzenfisch finden. Da mich rein, findet man ja gar nicht, ne? ich vollkommen woanders hin ne? Na komm, ihr es doch, ihr wollt es doch. Was war mit Vegeta angeln? Ich habe noch nicht mit Vegeta, glaube ich, geangelt oder? So. Bonk, Ja, kann jetzt je nach Glück irgendwie wahrscheinlich ein bisschen länger, ein bisschen kürzer dauern. Ich war eigentlich mal drei drücken. Knopf ja, gedrückt, egal. Ja, Machen wir noch schon hier kommen. Davon ja, noch von euch muss eine Schale roter sein. Kommen da wird durchgehend drehen. Irgendwie bringt es dann halt auf jeden Fall so, schon wieder normaler. Ich bin Katzenfisch. Ich kann okay, da benutzen. Das hm, ist eigentlich halt am Angehalt Objekte Objekten geringfühlig. Wahrscheinlich haben wir seltene goldene Fische, minimal. minimal. Also, pff, keine Ahnung. So. Wie gesagt ich das goldene fische irgendwie erscheinen das wird die kann man auch irgendwie schon sehen die haben schon halt eine goldene farbe ja wenn man so ins wasser guckt die erkennt man schon Aber auf die haben wir es ja nicht abgesehen den schal nach roten haben da ist wahrscheinlich wieder vollkommen anders ne? wer jetzt so lange umfischen bis ich ja, von 5 von Ich glaube, heute wird mein Tag. Irgendwie nicht. So, jetzt mache ich ihn. Ich dann hatte nur diese Viecher umlaufen ich will euren anführer kommt ich jetzt nicht jetzt zehn minuten mit diesen Mist hier füllen ja. ja, jetzt kommen ist irgendwo ein anderer angelbereich da muss ich ja wahrscheinlich sein, ne? Der einer ist irgendwie nie irgendwie angetan von meinem schweif hat irgendwie was zu sagen irgendwie so das ist bestimmt da Hey, warte mal, du siehst, du siehst doch anders aus. Boom, du siehst scharfrot aus. Gut. So ja, sechs Minuten abgeschlossen. Ich habe einiges gefangen. sieht aus wie bei dir? Wie sieht's bei dir aus, ja, Jirobe. Niente, ich habe niente. Was ist Niente? Das bedeutet, ich habe nichts, ich habe verloren und zu unzufrieden. Hm, wirklich so schade, tja. Ich werde wohl einfach. Warte mal, du hast doch reichlich Fische. Da kannst du mir die Hälfte abgeben. Auf keinen Fall, die es ich alle. Hey, was ist los, mann Du bist aber geizig. Na schön, dann ist ich wohl beim Meister Quitte ganz auch fliegen. Also fliegt mich bitte zurück zum Meister Quitt. keinen Fall, du kannst dich auf dem Jindu-Jun reiten. Schon vergessen, ich fliege einfach ruckgepackt bei dir mit. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Bis dann. Oh, was? Hey, was Na schön, aber ich bitte mich nie wieder um Hilfe. Eigentlich könnte ich ihm per Teleportation dorthin Ja, ne. jetzt Herziger was willst du mich auslachen? stelle dich zum Teufel raus hier. Ja, ich glaube, wenn es so laufen soll, werde ich dich wohl nicht mehr per Tele Teleportation zum Meister quit bringen. Bis dann. was Zum Teufel, warum hast du das nicht eher gesagt? Wir beide sind doch beste Freunde, oder nicht? Los geht's. Das ist wirklich ein Typ du hast also die ganze zeit über bei meister quitte gewohnt ist bestimmt anstrengend immer wieder in den turm hoch und runter zu laufen natürlich habe ich äh, habe ich da gewohnt ich konnte ja dann so sonst hin aber sobald ich was besseres finde bin ich weg aus ein vorher gelebt in der wildnis ne? ja war sonst auch immer in der wildnis oder Sollen das was ist mit dem los ja jetzt gehen wir echt noch zum quittenturm aber wir können ja mal gucken ob ich da so ein paar sensoren einsammeln kann da ne? war ja was hm. ja, du bist zurück ich wollte gerade die ruhe und den frieden genießen Was du du am meister Quitte? du findest mich doch toll wie soll mit ein schmerz für ich toll finden hey das ist aber nicht sehr nett das dürfte aber wohl das ende meiner kopfschmerzfreien zeit sein tiefe in mein meinen innern dass du dich über meine gesellschaft freust oh, ja sehe ich vielleicht fröhlich aus, sehe ich etwa unglücklich aus, hey, äh, sieht aus, hättet ihr einen heiden Spaß, sehe ich etwa unsicher aus, so gehen wir boden, boah, okay, dann war's aber dann auch, jetzt sogar weitermachen, ein kriegsschiff vorher, okay wir müssen zum Kame haus weil da geht es dann weiter da ist irgendwie lunch und wir haben hunger äh, äh, ich meine keine ahnung ich habe so gefühlt, ist noch irgendwie so sie nicht so neben quests irgendwie nicht vorantreibende story sachen unwichtige sachen halt ne? richtig los geht es erst wenn die drei jahre vorbei sind Ne? Ich glaube, ein Jahr ist doch schon vorbeigegangen, oder? So, was geht? Jemand hat dich vergessen? Ja, ich also. <lacht> kann na gut, du kann ich 新新半天新半と。あ、見つけたぞ。<笑> Da weiß er weiß überhaupt nicht dass und soll ich den aufhalten? er weiß doch du gar nicht die hinter denen her ist das sind doch einfach da das sind doch einfach da rumgammeln und gehen da hinten sobald du irgendwie Bock hast entsprechend und ich die zeit vorbei die in drei Jahren auftauchen sollen nee, der stand vorher schon da, ne? Ja. ich hoffe die Aufnahme gelingt, weil normalerweise mir ist gerade aufgewandt ich habe vergessen einmal so eine kleine Testaufnahme zu machen und zu gucken, gar nimmt meine Stimme auf und so was, ne? Habe ich total vergessen vor der Aufnahme, deswegen hoffe ich, dass das jetzt funktioniert, ne? Sonst wäre das ein bisschen doof. Aber äh, Gott den denn China da. So, gehen wir mal dahin. Durch sieht mich einer so ein, ein viecher hier wieder. Äh, Hi. will ich bin der Reden, bevor die kommen. う so, ich, so? immer nur daneben stehen, und einfach nichts sagt, aber also schon lange keine Chance mehr. Den an, ich meine Meinst es immer noch gut, aber schon ein bisschen traurig. Er will einfach nur relevant sein. Ja aber geht es nur um die Saiyajins. Oh ich dachte, ich würde dann aufreichen nein, in die Fresse. Ich mal betäuben, ja. Aber so, Da ja, gibt es eine schöne Katze. Damit der Renky Dame auch. Kommt einfach nicht auf klar. Aber ich habe keine, keine Key mehr doch gott ich hab geblockt was machst du jetzt? jetzt oh und weg bis vier level unter mir ist leider keine chance mit telepathisch nachricht vom meister kaios stand da gerade Ich bin auch hier. Die ist irre. Ich will nicht mit der abhängen. Dann bringe ich auch zum Niesen. Das ist ja doch angenehmer. So, immer ähm. wieder zurück zum Cami aus. Irgendwie für die Ladezeiten sind jetzt ein bisschen kürzer, da bin ich mir halt nur ein. War Ja, schon fast halb voll am Anfang. Ich meine, das hat man ein bisschen länger gedauert. Früher ist wieder ein Update oder so aufgetaucht oder so. Keine Ahnung, habe ich irgendwie nichts mitbekommen. So, sind Jetzt keine Quest oder so aufgeploppt. Noch. Ne? Nö. Ja, ja, so also. hi oh aus alle benötigten Gegenstände halten. Also Was für benötigte Gegenstände? Das gut, der haben wir dann auch erledigt. Und es geht weiter, story-mäßig sehen wir, was mit den beiden jetzt los ist. Ich konnte ja Toyama die noch vergessen. Zwischen erreicht, wie geht das seinen Höhepunkt? <lacht> Nani Kayoka. Kimika, von euch Fighters. Was? Most epic crossover ever kann zum schon erlangen. Eine spezielle Art von Wissen, die mächtige Effekte erzielt. Ach, das ist, ich bisher noch nie ausrüsten konnte. Ne? Bei irgendjemanden muss herausfinden, wenn du ein Trainingsraum werden Wenn heute herausfinden, was zum Trainingsraum modifizieren Trainingsraum Stufe 1. Zuerst also die Stoßdämpfung, Okay, Ja, wir mal abgeschlossen, das verfügbaren Träger verbessern. Trägt Stufe 2 verstärkte Böden entwickelt ja, genau weiter. Warum nicht? Sennierer von jetzt damit muss ich Geld hier oder? So, ungezügte Macht ach da unten steht ausgeteilt, erscheint aber während des Kampfes, vielleicht so langsam Puh. ist alles irgendwie nicht so gut. Damit hat alles 40, das ist ein bisschen krass. Also ich habe die Story von Dragon Ball Fighters jetzt nicht mehr so im Kopf, aber wieso, wie tut sie denn jetzt sehr reinpassen in der Story? Äh. Habe ich sie in Enzyklopädie drin? Weil sie hat irgendwie in Fighters, weil jetzt irgendjemand hier nicht weiß, was mit Fighters gemeint ist, damit mache ich dieses eine Dragon Ball, dieses Street Fighter ähnliche Dragon Ball Set-Spiel, vor so ein, zwei Jahren rausgekommen ist, wo sie einer der Charaktere war und ja habe leider nicht mehr. Die Story war nicht so gut. Also das war sehr, sehr, hat sich sehr gezogen. Ich habe auf meinen englischen Kanal sogar Let's Play, aber das war so tot langweilig die Story, und man immer und immer wieder hier gegen dieselben Charaktere kämpfen musste und das hat irgendwie nichts irgendwie so an Dings gehabt hier. Und überhaupt keine Abwechslung oder so. Ich habe es war jetzt kein Fehler, die ganzen Sachen hier auszulassen. Erstmal als andere, ich war konnte Goku endlich mit seinem Training beginnen. alles klar tut sie sich dann auch jetzt in magin irgendwann verwandeln Aber sie ist auch eine wissenschaftlerin der red rim armee also die hat sich irgendwie die ist auch ein cyborg und die konnte sich irgendwie hat ihre cyborg farm war irgendwie so ein Ließ sie irgendwie so aussehen wie so eine weibliche version wie Majin Boo Irgendwie Und ja, äh, aber ich glaube, das wird alles hier nicht vorkommen. Keiner <lacht> das war, das war, das war irgendwie ein gutes Cameo. Nepp. Hallo, entschuldigung dass ich so plötzlich anrufe, aber ich muss nicht was mit dir besprechen. Wenn du bitte zum Training soll in der Capsule Corporation kommen, wir sehen uns. und ja sie wird auch nur irgendwie als Forscherin bezeichnet also wahrscheinlich ist sie noch gar kein Cyborg oder so ich wie gesagt ich Story habe ich jetzt nicht so im Kopf Aber ich wollte nachgucken wegen alles klar wenigstens es mir jetzt hier nicht immer wieder neue Sachen auf so äh, da wir mir reden, also Level 40 mit zum Grupp konnte man ja eigentlich schaffen, ne? ein, zwei Skills zu lernen, wohl jetzt nicht so berauschend sind. Hier ich meine, eine erhöht meine Werte reduziert, aber meine TP-Dauer auf das finde ich ein bisschen doof. Also, also ja. Hier ist ja, keine Kampfkraft, aber hat. Glaube ich niemand der so nicht kämpft ne? was geht schön dass du es geschafft hast wollen hat mir gesagt dass ich dir einige verblüffende daten zeigen soll auf die wir gestoßen sind die haben wir aus dem kleinen raum das für die flucht von name genutzt wurde Caps corporation hat es genau unter die lupe genommen und einen eigenartigen chip im bordcomputer gefunden dem schiff könnten wir daten als ja sicherstellen unter anderem wen war das schiff vorher gehörte es war im Besitz des kinder kommandos allerdings wurde auf dem Schiff auch berichte über ein mysteriöses wesen gefunden die freundin die freundin von bulma meinten okay das kinder kommando bestünde aus fünf mitgliedern ein Name auf das passt jedoch nicht zu den daten zu den fünf mitgliedern des kommandos diese sogenannte Bonjo ist eine kriegerin von einem anderen planeten Erst gestern konnten wir endlich weitere Informationen zu Bondo tage fördern. Wir wissen jetzt, wie sie aussieht, wie ihre Stimme klicken was für ein kampffähigkeiten sie hat. Allerdings wissen wir nicht, wie stark sie als Kriegerin genau war. Jetzt aber mich bat wohl mich dich zu kontaktieren. Ich dachte, dass du daran interessiert sein könntest mehr darüber herauszufinden. Bonus Daten wurden schon in den Computer des Trainingsraums eingespeist. Du kannst also jederzeit gegen sie antreten. Vergiss nicht, dass die Daten noch lückenhaft sind, deshalb ihre simulation nicht vollständig ist. Nur allerdings gegen sie kämpft, könnten wir fortstehen. der analyse machen, also freuen wir uns über deine Unterstützung. Okay, sind die irgendwie so pre-order bonus oder so. Habt ihr überhaupt schon eingelöst? Ich glaube ja, so spezialtraining nehme ich an. Gut, den Trainer, du kannst diese Abzüge gegen die Gegner zu kriegen. so wenn Stufe 40 Belohnung heilen und ja. äh. schade. Aber wenn es Kampfes fließt so langsam tp. Wer Gegner bekämpfe ich überhaupt nicht. Bei einem Gegner mit niedriger Stufe das haben die doch nicht am schuh oder krillin und so alle solche sachen so na ja gut hier yeah. wenn ihr unbedingt wollt spieler würde will, will nur die promoten oder Weil die neuer charakter von Akira toyama ist, ne? ist eigentlich jetzt sie ein guter charakter sein muss ich. Gleich wie mit hier, wie heißt der jaco Irgendwie ein originaler kater von Akia Toyama, der ist auch nicht sehr interessant. Oh Gott, was? Kämpfen wir überhaupt hier, sieht voll episch aus. Na ich muss die Dinger kaputt machen, ne? Gott. Okay, wollte sagen, halt nicht so viel aus. pressure ball okay ich habe so ich muss ja ich hätte die feuer erledigen müssen hätte ne die hat nicht gemacht war die wieder voll weil der bisher nur so viel abgezogen ist ja, ja Die Fresse, oh Gott, die gibt mir voll irgendwie aus. Das wäre die Schwester von Jay's. Ah so, jetzt reicht es mal. Jetzt noch ein bisschen warten, aber macht. Ne Ich kann überhaupt nichts machen. Ich doch die ganze Zeit nichts. Komm her! Du schon mal ein Super Saiyan gesehen? Na. Oh. oh Gott! Da war ein Quatsch wer? Der war ja zielsuchend. Oh nein, ich schon wieder diese Angriffe. Nein, mein Super Saiyan läuft ab. Und da war es okay. Keine Ahnung, wer bist du? wenn zum Google der Hauptcharakter von Dragon Ball. Dragon Ball Z und Dragon Ball GT. Und Dragon Ball Super. Du sitzt du diese Trainingsübung abgeschlossen. Du kannst genau, so oft möchtest äh, erneut versuchen. Ja, jetzt einmal Gold Dingens ist sie. Hm, 75, nein. Okay, gut, lassen wir jetzt mit denen. Sagen wir jetzt auch noch hier Geht jetzt nicht so aus, wenn wir jetzt hier noch sehr viel weiterkommen habe ich so viel in der Story, aber egal, machen wir weiter. Äh, dieser Ödnis, wenn ich dann machen wir ja nur so ein Weiß nicht so ein Kampf hier, wo man irgendwie eine neue Fähigkeit lernen oder so. Keine Ahnung, und dann hoffentlich sind wir mal in der nächsten Folge. irgendwie in ne? Cybox Saga drin, weil langsam würde ich doch schon mal gerne Story mit dem vorantreiben. Ich natürlich nicht dass das Spiel so schnell wie möglich erledigt ist, aber wenn ich mir das vornehme, dann will ich das doch. Was hat passiert? So, ich sehe irgendwo ein Schiff auf Karte. Da. Und dann von meinem Planeten. Ja, Becken ist Wasser. So. Ähm, oh, da. später, haben was hast du gemacht? Tut mir leid. Also. Ja. Der stark, nicht wahr? Mich, ob was passiert wäre, wenn ich jetzt irgendwie noch mal zu Tension an hingegangen wäre, vielleicht eine Katze so verpasst habe. oder so. Also, was? <lacht> ich bin so paranoid. Okay, gehen wir noch mal kurz dahin. Na, ist dann eine Katze, die mir irgendwie eine ultimative Waffe gibt oder so, obwohl er niemand mit Waffen kämpft, aber und ich habe die verpasst und da bin ich nicht schlecht gelaunt und ja deswegen gucken wir mal vielleicht sind sie ja sogar jetzt da keine ahnung und ich verschwende nur meine zeit ich glaube zwei tri ne? er zwei <lacht> nee. ja äh, diese dieses Bonus sehen abzeichen werde ich glaube ich nirgendwo reinpacken weil das ist glaube ich vorbesteller bonus und ja so auf sowas stehe ich normalerweise nicht also ich krieg sozusagen irgendwie weiter ja gesehen sehen ist voll überpowered also wenn ich hat irgendwo reinpacke dann in der Community dann krieg ich auf jeden Fall irgendwie dicke Wir sind aber jetzt nicht hier Dreck deswegen ja ignoriere ich das einfach mal ich habe jetzt wenn ich irgendwie weiter nicht wenn Spiel vorbestelle oder so. Und da sind irgendwie weil ich so Codes bei, die man eingeben kann und dann kriegt es irgendwie automatisch irgendwie Items oder so. Das war bei Final Fantasy 15 mal so. Ich habe die Day One Edition gehabt. Ja, habe ich immer noch, aber habe ich einen Code da drin gehabt, habe ich eingegeben, äh, habe ich irgendwie ein Schwert gehabt. Schwert bekommt irgendwie bei nicht. Keine Ahnung, 150 Schaden oder so, was glaube ich zu dem Zeitpunkt viel zu überpowered war habe ich natürlich nicht benutzt und ja ein bisschen dämlich ist warte mal okay sollten verschwinden wir werden uns da nicht mehr sammeln können okay das ist ein sehr gutes zeichen das bedeutet wenn ich jetzt hier hingehe die Story nicht weiter das war ein sehr eindeutiges zeichen fand ich jetzt dafür dass äh, es danach weitergeht gut dann machen wir in der folge noch irgendwie andere sachen was ich erst einmal machen will ist wenn ich jetzt noch wüsste oder nochmal war ne? Boh, wo habe ich heute den paar äh... Oh, du hast <lacht> erstmal, will ich Erinnerungen einsammeln, damit ich mal gucken, ob ich ein so ein 40er dingen abschließen kann. Und dann der äh, nächste Folge geht dann nicht weiter. Ne, gut, ja, okay. Oder nicht lange gedauert so geht wir Boden eine Sensorbohne. Okay, ähm. mm -hmm. Boah, wo war das jetzt noch mal? schon fast hier wo bevor ich aufgenommen habe war ich in vollkommen anderen gebiet aber ich weiß jetzt nicht mehr welches und da waren irgendwie so drei vier erinnerungen noch irgendwo auf der karte platziert wo ich die den fundort bei orenai baba gekauft habe sagen die uns noch ganz schnell zeit haben machen wir so level 40er noch wenn wir zeit haben wir haben immer zeit so da ist ein ding da sind zwei dinger aber so ein paar türme die türme kann ich eigentlich auf screen kaputt hauen. so ich hoffe jetzt aber wenigstens hat nächsten part dann endlich die story weitergeht Das war jetzt so ein offensichtliches Zeichen. So, er möchte ich Story fortsetzen, ja oder nein? Ja, natürlich kommen wir gegen. So, boah. So, niemand sieht mich. Ne, okay. Gut. Dann, ganz schnell da. Die Fesselungswellen-Technik, nachdem Songoku, nachdem Songoku Songoko Dämonenkönig und nicht besiegen konnte, scheint es als könnte niemand ihn aufhalten. Die einzigen noch verbliebenen option ist der vom Mutten Oschis lehrende mutaito sonne fessel Warum heißt das nicht mal Fuber? Hat hieß doch mal in der Serie: Will sein Leben zu riskieren, holt Mutten einen Reizkocher hervor und führt die fesselungswelle aus und haut dann voll daneben Ja, da hat irgendwann versucht den einzufangen ne? und hat dann aus versehen irgendwie so einen anderen handlanger feiner Wer war da mal Tamburin? Ne, Tamburin war der Erste. Ne? Trommel, glaube ich. Ne, nee, Drum, Drum, glaube ich. Hieß der. Der, der? der hat den dann eingefangen in der Welle, hat aber dann kann Piccolo und hat irgendwie den reis kaputt gemacht. Ne? Also sollte ja auch gar nicht mehr existieren. So, amponierte man die in der Hoffnung, die Dragon zu stehen greift der Bandit, Yamshu, Son Goku und die anderen an. Jetzt mal konnte so nicht mit voller Kraft kämpfen, da er Hunger hatte. Doch sie jetzt seinen Magen voll. Der am Schluss Wolfszahn faust ist und Goku nicht gewachsen. Und nachdem er durch einen Tritt seinen Schneidezahn verletzt, zieht sich am Schluss zurück. Ja, ja. So, war aber noch was glaube ich, aber oh, ist auch so ein Rennen. Da könnte ich auch mal versuchen wo ich habe ich glaube gar ich habe glaube ich hab, gar glaub, glaub, glaub, glaub, glaub, glaub, kein auto ne? ja, irgendwie habe ich nur schon was nicht wieso ja, ich auf stelle ja ich weiß nicht müssen uns wir jetzt die dinger herstellen irgendwie ja ne weil die katzen hat irgendwie so darauf zugeführt hat wir äh, noch materialien sammeln müssen ne? wir haben uns ja wir haben ja extra eine quest gemacht Story quest um irgendwie ein auto fahren zu können und ja ich weiß nicht wir ins haus der mann hinter der maske da sieht sich der Exorbitanten Kosten für Wasarin Babas prophezeiung nicht leisten können, treten Son Goku und die anderen stattdessen gegen fünf ihrer stärksten Kämpfer an. Sie können jeden Gegner besiegen und zu Goku bekommt schließlich mit dem fünften Kontrahenten zu tun: Ein Mann mit einer Fuchsmaske. Der maskierte Mann erweist sich als wesentlich stärker als die vorherigen vier und bietet Goku eine echte Herausforderung. Der Mann hinter der Maske stellt sich letztendlich als Son Gohan, äh Son Gokus Adoptivvater, Großvater Son Gohan heraus. Oh, das erwartet, weil ich noch nie irgendwie verstanden habe, ne? das ist etwas, was ich noch nie verstanden habe. Warum kam Großvater zum Gohan nie mehr vor in der Serie? Also, na, gehen wir mal da ein. ich meine, erstens, warum wurde der nicht mit den Dragon Worlds irgendwann mal zurückgerufen? Ich meine, da war ein alter Mann, der wäre. Irgendwann sowieso schon gestorben, aber der ist nicht einen natürlichen Todes gestorben. Der ist ja gestorben, was so ein den zertrampft hat als Riesenaffe. Und warum hat er ihn also nicht? warum Jetzt wo ich darüber nachdenken, warum war der Plot in Dragon Ball nicht, dass Son Goku sich die Dragon Balls gesucht hat, um seinen Großvater wieder zu beleben? Ich meine, keine Ahnung. Jetzt stelle ich mir jetzt echt gerade so die Frage, ne? Und warum kann Sangoan nie vor? Ich meine, Jenseits gibt es, ne? Leute sind dauernd aufgetaucht im Jenseits. Und warum wurde nie son irgendwie gezeigt? Weil er aus Dragon Ball kam und niemand hat Dragon Ball damals gesehen oder was? Oh. aus dem Weg zeit für dich ja das passiert wenn man irgendwie in gegner einfliegen man irgendwie voll stärker ist habe ich so naja. Warte naja ich kann da trennen gar nicht mal weil ich kein auto habe ne? Fällt mir gerade auf ihr ein auto das ist eine stadt das ich da ein auto kaufen aber dass mich mal zu kärtchen ich muss sowieso da ah, egal so jetzt hier nur zeit zu so du ich habe ja schon alles neu. Okay. Äh. Wo fliege ich denn? Hin? Gut. Da so, ich kann wahrscheinlich immer noch nicht mit der Rennen fahren, oder? Ne. Oh habe so, ich jetzt noch wüsste was ist das hier händler. nur händler Alter. na gut versuchen wir jetzt noch einmal so ein kampf hier gehabt so oder die schatten gegen ratzefummel war glaube ich nein in können wir machen und dann war es dann auch Uh, ne. Hm. Hm. Hm. mal. Hm. Hm. Hm. Auto. Oh. Hm. Ach ja, ach ja, Hm. Hm. Hm. die Ich kann, nix. Warte mal, wat? Ich kann die Teile von Dingen hochballern, aber ich kann die Teile hochballern, aber ich kann die Dinger nicht Steuergerät, Motor, jetzt wirklich die ganze Sachen her. das bauen beginnen also also ich kann mir mein auto hochballern aber ich habe kein auto was so du nein ich ich brauche nur eine sache raffiniert silber so mein gott die haare von jetzt passen gar nicht rein ja, machen wir das warum nicht oh, hi. Das ist die blumen group wir schon mal ein super sein gesehen ja, Komm du erstmal mal der hat nur einen balken ja macht den ab hat haben wir auch alle Boss muster drauf boss angriffe und so und dann ist wird ganz schön nervig hier mit zwei leuten auf einmal auch nicht so ungefähr her ja voll auf die fasse das alles von den fähigkeiten die ich wahrscheinlich nie benutzen werde schild mal leute du gehst mir gerade am meisten auf den nerven und so okay Alter Objekte hat irgendwie gar nichts gemacht. Ja, okay, dann okay, macht man das nicht ja voll überpowered. Ja Erfolg eine Stufe der 40 ja am Arsch auf die Fresse bekommen ey. gut alles klar dann gehen wir in der nächsten folge mal und hoffentlich wenn wir in der nächsten folge dann die story fortsetzen können weil so langsam hätte ich doch ein bisschen bock dabei weitermachen ey. gut in dem sinne sage ich dankeschön fürs zuschauen ich hoffe oh.